Barrierefreiheit, Nix da bei der Bahn, Nixclusion, Ableismus. Mitfahrverbot Verbot für Rollstuhlfahrerinnen trotz angemeldeter Reise beim Mobilitätsservice, Geburt am Rollstuhlplatz, gültige Fahrkarte am 1. August 2022 in Göttingen, Rausschmiss durch Bundespolizei auf Befehl der Erschaffenerin, Zwangsanwendung und Einkaufnahme von Schmerzen für schwerbehinderte Reisende durch nicht, nicht behinderten Gerechtes Anfassen, Zähren weil sie nicht freiwillig aufsteht und den Zug verlässt. Suche den Fehler. Das Video hat die Begleitperson gemacht, um das Geschehen zu dokumentieren. Es setzt beim Zeitpunkt an, wo die Bundespolizei die Reisende auffordert, aufzustehen. Zuvor hat die Polizei bereits gegen den Willen der Reisenden ihren Rollstuhl aus dem Zug getragen. Vorausgegangen war ein Streit und mangelnde Barrierefreiheit im ICET. Die Frau kann eben nicht selbst aufstehen. Das ist selbst das, das Problem. Was? Dann helfen wir Sie auch. Ja, aber Sie helfen ja nicht. Ja, jetzt helfen wir. So kommen wir. Lassen Sie meinen Arm ruhig. So. Ich mache nicht freiwillig mit. Weil die Bahn an die Barrierefreiheit nicht hält. Deswegen gibt es auch immer wieder Zugverspätungen. Zugverspätungen die gibt es leider, weil sie nicht kooperieren. Das hat nichts mit nicht Kooperativ zu tun. Das Was hat nichts Was denn sonst? Das hat mit zu tun. Das hat mit uns Das hat nichts mit Das hat nichts mit Das hat mit zu tun. nichts Wo ist denn die Freiheit Kooperation der Bahn. Vom Personal? Das hat mit Rollstuhl darf nur Das hat Mobilitätsservice mit werden. Betroffene erhalten oft Ablehnung, weil kein Personal frei ist oder weil Reisende außerhalb der Servicezeiten reisen wollen. Vorliegend erfolgte die Anmeldung eine Woche im Voraus. Spontanreisen ist nicht vorgesehen für Behinderte bei MSZ. Mensch muss sich mindestens am Vortag angemeldet haben, um Unterstützung zu erhalten, die nicht immer zugesagt wird. Drei Tage vor der Fahrt hatte MSZ die Unterstützung beim Einstieg abgelehnt. Es war stressig, die Unterstützung kurzfristig privat zu organisieren. Aber Pläne ändern ist schwierig, wenn man sonst alles rundherum bereits geplant hat. Für den Rest der Reise wurde die Unterstützung zugesagt. Bis Kassel verlief die Reise entspannt, abgesehen davon, dass ein Fahrgast sich durch Unterhaltung zwischen Rollstuhlfahrerin und ihrer Begleitung gestört fühlte, weil es Ruhewagen war. Rollstuhlfahrer haben leider keine Wahl, sie können den Wagen nicht wechseln. Es gab im gesamten Zug einen einzigen Rollstuhlplatz, und diesen Platz als Rollstuhlplatz zu definieren, ist sehr gewagt. Platz für den Rollstuhl im ICET, bei andere Fahrt aufgenommen, um das Problem der DB zu melden. Der Rollstuhl steht vor der Schiebetür und ragt in den Gang hinein, weil der Platz zu schmal ist. Menschen stoßen mit ihren Koffern gegen den Rollstuhl, am Rollstuhl befestigte Saren werden immer wieder dadurch beschädigt. Dieses Mal wurde der Rollstuhl anders abgestellt, nämlich neben der Toilette. Dort stehen oft Koffer, es ist breit, Menschen können vorbei. Dies wurde vorliegend über eine Stunde durch das vorbeilaufende Personal nicht beanstandet. Der Sitz im ICET war nur geringfügig verstellbar. Aufgrund von starken HWS-Beschwerden legte sich die Rollstuhlfahrerin hin auf dem für den Rollstuhl sowieso zu schmalen Platz. Ihre Begleitung ihr, hielt ein Auge auf sie, da sie nicht für einen Teppich gehalten wird. Und den Rollstuhl, sollte dieser verrückt werden müssen, dies wurde nicht beanstandet. In Kassel eine Frau mit doppeltem Kinderwagen zustieg. Der Kinderwagen war fehl am Platz, aber die Dame konnte nichts dafür. Ihr war gesagt worden, sie müsse damit in den Rollstuhlwagen steigen. Dafür war kein Platz. Hier sind Kinderwagen und im Hintergrund der Rollstuhl zu sehen. Eine Schaffnerin wollte plötzlich, dass die Rollschuhfahrerin Platz für den Kinderwagen macht. Diese erwiderte, die Probleme der Bahn, insbesondere der mangelnden Barrierefreiheit, nicht ausbreiten zu wollen. Ihr Rollschuh störe dort, wo er sei, weniger als im Wagen halb im Gang. Der Kinderwagen müsse zu seinem Platz, da sei das Naheliegendste. Die Schaffnerin drohte mit Polizei wegen mangelnder Kooperation. Die Schaffnerin verschwand. In der Zeit bis Göttingen lösten die Fahrgäste das Kinderwagenproblem. Die Dame ging mit ihren zwei Kindern zum Fahrradwagen, gucken, ob Platz ist. Das war ja der Fall. Beim Halt in Göttingen trugen die Begleiter, der Rollstuhlfahrerin und eine weitere Person den Kinderwagen zum Fahrradwagen. Das Problem war gelöst. Die Situation, wie vor Einstieg der Dame mit Kinderwagen die zwei Stunden lang niemanden beanstandete. Aber... Die Schaffnerin hatte die Polizei gerufen und beharrte auf den Ausstieg der Rollstuhlfahrerin, weil diese nicht kooperativ gewesen sei. Als ihr Begleiter zurückkam, war die Polizei dabei, die Rollstuhlfahrerin aufzufordern, aufzustehen. Ihr setzt die vorige Videosequenz ein. Die Reisende strandete in Göttingen zunächst ohne Lösung zum Weiterkommen, ohne Mobilitätshilfe. Die Schaffnerin meldete sie bei MSZ sogar ab und wusste, dass sie eine Person, die auf Unterstützung angewiesen ist, rausschmeißt. Glück im Unglück, mit Hilfe, also nicht von der Bahn, konnte sie einen Folgezug nehmen mit Rollstuhlsplatz, der den Namen verdient, und freundlichen Personal. Sie konnte sich etwas erholen. Folge ICE, Modell mit mehr Platz für Rollstuhlnutzende, Erholung vom Stress zuvor. Kein Einzelfall. Probleme mit Barrierefreiheit und Streit darum dauert immer für Betroffene. Eine ökologische Mobilitätswende kann nur dann gelingen, wenn alle mitfahren können, wenn diese sozial inklusiv gestaltet wird, Menschen mit Behinderung teilhaben. Beispiele Streit um kaputte Behindertentoilette, um Recht trotzdem mitfahren zu dürfen. Kaputte Einstiegstür des einzigen Rollstuhlwagens. Keine Ein- oder Ausstiegshilfe, trotz Zusage durch MSZ. Ersatz zu Rollstuhlwagen fehlt. Einziger Rollschuhplatz schon aus Geburt, Stress um das wie ein Mensch aussteigt, weil Zug Verspätung hat und MSZ Feierabend. Umwege, weil Bahnhöfe nicht barrierefrei sind. Kaputte Aufzüge. Streit um die Mitnahme eines Gespächstücks. Etc. Beispiel Eskalation Streit um die Mitfahrt bei defekter Toilette. Es muss sich grundsätzlich was ändern. Barrierefreie Infrastruktur muss her, Züge mit mehreren Wagen, mit Rollstuhlplätzen, mit Liegeplätzen, ohne Stufen, barrierefreie Bahnhöfe, mehr Personal und Hilfe, solange Züge fahren, Schulung des Personals zu A Ableismus. Helfen könnte weiter eine unabhängige Beschwerdestelle für Menschen mit Behinderung und einen Behindertenbeirat bei der Bahn.